hat mal wieder eine E-Mail bekommen, die wir bearbeiten müssen in der Buchhaltung. Und es geht hier um einen Bonus. Was ist ein Bonus? Diese E-Mail kommt von einem Rohstofflieferanten und er sagt hier, also wir sind treue Kunden. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir regelmäßig und ganz viel einkaufen. Und der Lieferant hat sich das das ganze Jahr über angesehen und hat dann festgestellt, okay, also wir bekommen eine Umsatzrückvergütung, eine Rückvergütung für den besonders hohen Umsatz und das sind 10%, die, und jetzt Achtung, das ist der Unterschied zum Rabatt, im Nachhinein gewährt werden. Also wir bekommen eine Gutschrift, 5000 Euro netto, allerdings im Nachhinein und wie wir den dann jetzt buchhalterisch behandeln und wie wir den Buchungssatz dazu bilden, das gucken wir uns jetzt an. Wir schauen uns beim Bonus, die Mehrzahl sind dann übrigens die Boni, eben ein ganzes Geschäftsjahr an. Und der Lieferant, der liefert uns ja die Werkstoffe und dann guckt er sich an, wie viel bestellen wir denn, wie viel haben wir eingekauft über das gesamte Jahr und am Schluss da bekommen wir einen Bonus in entsprechender Höhe, wenn wir eben über eine bestimmte Menge kommen. Das heißt, der Bonus wird im Nachhinein gewährt als Gutschrift. Das heißt, hier liegt ein nachträglicher Preisnachlass vor. Wir kennen schon einen nachträglichen Preisnachlass, nämlich den Sachmangel. Und die gute Nachricht jetzt, wenn du den Sachmangel buchen kannst, dann kannst du den Bonus auch buchen. Schauen wir uns zu unserem Beleg nochmal den Geschäftsfall an. Wir erhalten also von unserem Rohstofflieferanten eine Umsatzrückvergütung, genannt Bonus, in Höhe von 5000 Euro netto. Dieses Netto deutet natürlich schon darauf hin, dass wir daran denken müssen, die Umsatz- bzw. Vorsteuer zu berichtigen. Der Buchungssatz an sich ist... Wie beim Sachmangel, also 4,400 Verbindlichkeiten 5.950 Euro an 6,002 Nachlässe Rohstoffe 5.000 Euro und 2600 6,00 Vorsteuer 950 Euro. Das heißt, den Nettobetrag buche ich auf das Nachlasskonto im Haben und dann berechne ich die Vorsteuer mit 950 Euro, die wir dann auch im Haben buchen. Und die Verbindlichkeiten werden ja geringer, das heißt Buchung im Soll mit dem Bruttobetrag von 5.950 Euro. So, wir kennen somit zwei nachträgliche Preisnachlässe. Zum einen den Sachmangel. Ich habe eine mangelhafte Lieferung bekommen und handle mit meinem Lieferanten einen Preisnachlass aus. Und wir haben den Bonus. Den bekomme ich als Umsatzrückvergütung auf den Jahresumsatz Gutgeschrieben. Beide nachträglichen Preisnachlässe behandle ich buchhalterisch identisch. Ich brauche das entsprechende Nachlasskonto für meinen Werkstoff. Die, dieses Konto buche ich im Haben. Ich korrigiere die Vorsteuer und meine Verbindlichkeiten, die sich mindern, die buche ich im Soll. Es gibt noch einen dritten spannenden Preisnachlass, den du schon kennst. Vielleicht kannst du mal überlegen, welcher das sein könnte. Nachträglicher Preisnachlass. Und ja, den gucken wir uns dann beim nächsten Mal an.